Ja, vielen Dank, Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ein Unternehmer aus meinem Heimatbundesland Niedersachsen hat mir vor wenigen Tagen folgende E-Mail geschrieben. Ich habe den Betrieb von meinem Vater mit fünf Mitarbeitern übernommen. Heute beschäftigen wir über 400 Menschen, sind massiv vom Lockdown betroffen, und die von der Bundesregierung versprochenen Hilfen kommen einfach nicht an. Anstatt dass man sich darum kümmert, wird in der Politik die Wiederauflage der Vermögenssteuer diskutiert, die unserem Unternehmen den letzten Stoß versetzen würde. Und dann weiter. Ich bin fassungslos. Dem, meine Damen und Herren, ist wirklich nichts hinzuzufügen. Da kämpfen Ich sage das gerade in Richtung der Kollegen von SPD und Grünen. Da kämpfen dieser Tage Familienunternehmen um ihre Existenz, und den Grünen, im Schleppdau mit dem sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz fällt nichts Besseres ein, als ihn mit einer zusätzlichen Belastung in den Rücken zu fallen, meine Damen und Herren. Das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die in Deutschland den Karren ziehen, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Die müssen, die müssen bei dem, was Sie sagen, Herr Kollege, doch einen einzigen Eindruck haben was corona mit unserem betrieb mit unserem familienbetrieb wo wir persönlich in haftung sind was corona nicht geschafft hat das besorgt am ende die politik meine damen und herren das darf nicht passieren das darf keine politik einer bundesregierung nach dem 26. september sein abgesehen abgesehen das ist ja hier schon oft diskutiert worden von dem erheblichen erhebungsaufwand für den staat einer vermögenssteuer es ist doch vor allem eines es ist eine Steuer auf Betriebsvermögen. Das Ganze, meine Damen und Herren, geht an die Substanz von Unternehmen. Das kann so weit führen, dass am Ende Unternehmen in Jahren, wo sie massive Verluste zahlen, dennoch Steuern, nämlich in Form der Vermögensteuer, an den Staat abführen müssen. Das ist ungerecht. Das schadet den Arbeitsplätzen. Das kostet Arbeitsplätze. Das darf nicht Ihre Bundestagswahlkampagne sein. Das ist gegen die Unternehmer, die ins Risiko gehen in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir, haben, und wir, haben, wir haben, doch, liebe Kollegen von SPD und Grünen, wir haben doch in dieser Corona-Wirtschaftskrise eines gelernt: die finanzielle Substanz auch von Unternehmen. Da können Sie gerne lachen, Frau Kollegin. Da können Sie gerne lachen. Sie haben auch die Zuschriften von den Unternehmern bekommen, die die versprochenen Hilfen von den Altmaier nicht bekommen haben. Die bekommen Sie auch, liebe Kollegen. Das können Sie mir nicht anders erzählen. Diesen fallen Sie in den Rücken. Finanzielle Substanz von Unternehmen, das ist doch die allerbeste Krisenprävention. Die können wir doch nicht abschaffen, indem wir zusätzliche Steuern auf dieses Vermögen erheben, liebe Kollegen. Und Für den Staat gilt doch, wir werden, Das ist das, was Olaf Scholz doch dauernd sagt. Wir werden doch aus dieser Krise nicht herauswachsen können, indem wir zusätzliche Belastungen schaffen. Wir brauchen wirtschaftlichen Erfolg, meine Damen und Herren. Der ist aber nur dann darstellbar, wenn die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Familienunternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein können. Und da dürfen Sie nicht mehr gegen kämpfen. Dann haben Sie sonst nichts gelernt aus dieser Krise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und und das, das Problem, Herr Kollege, und das ist, glaube ich, das, was die Linkspartei, die SPD und die Grünen total verkennen. Das Problem in Deutschland ist doch nicht, dass wir zu viele Vermögen da haben. Das Problem ist doch, dass wir zu wenig Menschen haben, die die Chance hatten, Vermögen aufzubauen. Das liegt an Ihrer Steuererhöhungsspirale. Die brauchen endlich den Freiraum. Genau diese Vorschläge machen wir mit unserem Antrag, und da müssen Sie endlich umsteuern. Alles andere ist das Gegenteil von Solidarität. Deswegen Deswegen lassen Sie uns gemeinsam für Vermögensaufbau kämpfen, für Vermögensaufbau von kleinen und mittleren Einkommen. Das muss doch die Strategie sein, damit Menschen die Möglichkeit haben, Herr Kollege Binding, sich selbstständig zu machen und nicht nur abhängig beschäftigt sind, meine Damen und Herren. Dafür sind unsere Vorschläge da. Beenden Sie also diese Steuererhöhungsdebatte und lassen Sie uns für Arbeitsplätze in Deutschland kämpfen. Das ist die richtige Antwort auf Ihre, diese Krise. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Abgeordnete Sepp.